Ich bin Hubert bonne de Labatt. Ich wünsche Ihnen ein glückliches 1981. Frohes neues Jahr Ihnen allen! Ja, Tut mir leid, aber das ist mein Taxi. Nicht so originell. Sie sind noch da. Also wenn Sie Tiere mögen, Frauen mit Locken und Helikopter. Glückwunsch, dann haben wir den perfekten Film für Sie. Wir sehen uns. Jetzt gleich.